Ich freue mich beim Christi am meisten auf die spannenden Bands und die Stimmung. Wir freuen uns auf Gemeinschaft, nice Leute und ganz viele coole Aktionen.